Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maße ihr messet, wird euch gemessen werden. Was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist? Den Balten aber in deinem eigenen Auge nimmst du nicht wahr. Oder wie wirst du zu deinem Bruder sagen: Erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem eigenen Auge. Heuchler, ziehe zuerst den Balken aus deinem Auge. Und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Jetzt zeigt uns Jesus, dass wenn wir jemand anderem etwas vorwerfen, dass wir selbst damit ein Problem haben. Es kann sein, dass die andere Person entweder nur ein ganz kleines Problem damit hat oder vielleicht gar keins mehr. Wenn wir dann versuchen, mit unseren eigenen Händen einen den kleinen Später rauszuziehen, dann wird es uns nicht gelingen. Wir werden den Später eher noch tiefer ins Auge drücken, womöglich einen anderen uns sogar verletzen. Denn wie Jesus sagt, müssen wir zuerst mal das Problem bei uns beseitigen. Wenn es bei uns beseitigt ist, erst dann sind wir dazu fähig, erst dann sind wir in der Lage, dem anderen zu helfen. Das heißt, wir brauchen zuerst das richtige Werkzeug, um dem später rausziehen zu können. Und das Werkzeug nennt sich Liebe, die wir von Gott erhalten. Wenn du mit Gott unterwegs bist, kann es auch dir passieren, dass dir was vorgeworfen wird, was du gar nicht mehr tust, etwas, das Gott schon von dir abgeschnitten hat. Und dann weißt du ja, dass die Person selbst ein Problem damit hat. Oftmals hilft dann nur Beten und Geduld und Gott kümmert sich dann darum. Denn Gott ist der Einzige, der uns so verändern kann dass wir die Dinge, die wir nicht tun sollen, auch nicht mehr tun, weil er verändert unser Wesen. Der Heilige Geist kann dir aber auch zeigen, wann du wem was sagen sollst. Und dann wird es hilfreich sein, auch wenn dein Gegenüber erstmal gar nicht einstimmt. Wenn Gott dir was zeigt, dass du dem Anderen sagen sollst, dann wird es von Nutzen sein. Wieder für die andere Person, oder für dich. Mir hat Gott schon öfters gezeigt, wenn ich was falsch gemacht habe, mir eine geistige Ohrschelle verpasst, <lacht> damit ich anfange zu denken, dann feststellen: Okay, das stimmt, ich habe gerichtet, ich habe verurteilt. Euch dann vor Gott bekannt. Und wenn wir es vor Gott bekennen, dann ist er gut und gerecht und vergibt uns die Sünde. Er wird uns helfen, davon loszulassen. Aber wir müssen die Sünde bekennen. Wenn er uns was zeigt, dann ist es höchste Zeit, es zu bekennen. Und Gott ist gut und er ist für dich. Wenn er dir was zeigt, dann gib es zu, er weiß es sowieso schon. Er weiß alles, er kennt all deine Gedanken. Du musst keine Angst vor Gott haben. Du kannst ihm alles sagen. Denn Gott liebt dich und er will Gemeinschaft mit dir haben. damit er Gemeinschaft mit dir haben kann, brauchst du Jesus,